Materialien unter einer NC-Lizenz sind aus meiner Sicht keine OER, weil ganz banal gesagt dieses Material beispielsweise nicht in die Wikipedia eingehen könnte. Und das ist immer ein ganz guter ähm, Kontrollgedanke, wenn man sich überlegt, ist das Material für die Wikipedia nutzbar, das heißt für die große Enzykl Enzyklopädie der Menschheit. Und wenn es das nicht ist, kann man eigentlich nicht davon ausgehen oder kann man nicht davon sprechen, dass das Material frei nutzbar ist und dass das Material auch nachhaltig ist. Denn wenn das Geschäftsmodell rund um die Non-Commercial-Einschränkungen wegfällt, dann ist der Content wieder verschlossen und das ist nicht der Sinn von OER.